Ja, hallo und herzlich willkommen hier im ersten Block auf Bühne 1 am Tag 3 der Foskes-Konferenz. Schön, dass Sie alle bei uns sind, denn es wird mal wieder spannend, denke ich. Es gibt nämlich jetzt einen schönen Vortrag von Jörg Thomsen. Und zwar geht es da um Neues vom Map-Server. Und ähm, wenn Sie Fragen haben, Sie kennen das an Tag 3 schon. Rechts gibt es einen fragen Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen. Im Anschluss des Vortrags werden wir natürlich wieder eine kleine Frage- und Antwortrunde machen. Und damit wir auch Fragen stellen können, müssen wir uns natürlich erstmal einen Vortrag anhören. Und von daher freue ich mich jetzt, das Wort an Jörg Thomsen übergeben zu dürfen, der uns jetzt was Spannendes erzählt. Bitte schön, Jörg. Ja, vielen Dank, Dominik, für die Einleitung. Du lässt auch keine Gelegenheit offen, für mich auch die Spannung zu erhöhen mit spannenden Vorträgen, die angekündigt werden. Ähm, genau, Ich möchte äh, dieses Jahr mal wieder was zum, zum Map-Server erzählen. Da bin ich ja schon seit vielen, vielen Jahren zu Hause und kenne mich da gut aus und habe mich mal umgetan, was es da so Neues gibt ähm, seit der letzten Konferenz oder seit dem letzten Map-Server-Vortrag. Der ist, glaube ich, jetzt zwei Jahre her. Ganz kurz die übliche Folie zu mir, für die, die mich dann noch nicht kennen. Ähm, ja, mein Name ist Jörg Thomsen. Ähm, hier unten steht meine Mailadresse, über die ich zu erreichen bin. Äh, da kann man hinten dann, wenn man möchte, auch foskis.de ranschreiben, statt wergrupp.com. Die Wehrgruppe ist mein Arbeitgeber. Ich sitze in Berlin ähm, und bin auch sehr aktiv im Foskis-Verein. Da bin ich ja auch im Vorstand und habe ja nebenan auch die Katja Haferkorn sitzen. Das Büro ist ja bei uns mit drin vom Verein und rechts der Screenshot vom aktuellen Tagesband, weil ich derjenige bin, der den aus den zahlreichen Einreichungen, die wir dieses Jahr hatten, zusammengestellt haben, in Druck gegeben hat und auch zum Download bereitgestellt hat. Also da kann man auch noch mal alles nachlesen oder vieles nachlesen, was auf dieser Konferenz stattgefunden hat in ausführlicher Textform. Kommen dann auch schon zum Map-Server. Eine ganz kurze Einführung, ohne jetzt irgendwelche Konfigurationsdetails oder sowas, für diejenigen, die vielleicht da noch neu sind oder ähm, da nur von gehört haben. Ähm, mapserver ist natürlich ein, ein Open-Source-Projekt. Das ist einer der ersten ähm, OSGEO-Projekte. Ähm, die Homepage ist zu erreichen unter mapserver.org. Mit ähm, sämtlicher Dokumentation, Release, Ankündigungen, ähm, Installationsanleitungen und so weiter, Mailinglisten kann man da alles äh, sehen und äh, sich durchklicken und äh, durchlesen. Ähm, der Mapserver ist dafür da, OGC-Dienste bereitzustellen, ähm, also Karten im Web zu veröffentlichen, steht unter der MIT-Lizenz. Läuft unter allen aktuell meistbenutzten Betriebssystemen Linux, Windows, Mac OS, wobei ich immer gerne die Frage stelle, viele kennen das vielleicht schon, ähm, wer betreibt einen Server unter Mac? Kann sich ja mal melden, würde mich mal interessieren, habe ich noch nicht gehört, aber funktioniert auch. Er läuft als CGI-Programm, ist eine C-Programmierung, ähm, wird also dann über die HTTP-Schnittstelle aufgerufen. Und es gibt auch eine. Programmiererweiterung oder Erweiterungen für verschiedene Programmiersprachen, Mapscript, Python, C-Sharp ist glaube ich auch dabei, ähm, um Map-Server-Funktionalitäten in, eigene, in eigenem Programmcode mit, mit einzubinden. Hier nochmal eine kurze Auflistung, ähm, wofür der Map-Server eingesetzt wird. Also Web-Map-Server ist wahrscheinlich das allerhäufigste, das heißt eben, ich kriege bunte Kartenbilder in meinem Browser oder in meinem Client angezeigt. Das ist ja mittlerweile auch sehr häufig im Kugels oder anderen Desktop-Gissen der Fall. Ähm, er kann Web-Feature-Services bereitstellen, also wirklich auch Geodaten ausliefern, die man dann lokal weiter bearbeiten, klassifizieren, speichern kann und so weiter. Web-Coverage-Service für, ähm, hoch aufgelöste Rasterbilder, die man dann eben auch lokal im GIS vernünftig weiter bearbeiten kann und unterstützt noch verschiedene andere Standards, die so da drumherum gehören, wie das Datenformat Geography Markup Language oder die Style Layer Deskriptoren für das Styling von Webkarten. Für die, die es noch nie gesehen haben, ähm, das habe ich gerade eben noch eingefügt, deswegen haben wir hier leider noch eine falsche Überschrift. Ähm, mal kurz, wie der Map-Server konfiguriert wird. Ähm, es gibt leider keine gute Oberfläche, wo man sich was zusammenklicken kann, wie das ja bei Kugis der Fall ist oder beim Google server Der Geo-Server hat ja auch äh, ein Server-Backend, wo man sich seine Dienste bereitstellen kann. Der Map-Server wird über so eine ähm, Konfigurationsdatei, wie ich hier mal einen Ausschnitt reingepackt habe, konfiguriert, ähm, die man sich von Hand zusammenschreiben muss oder natürlich, äh, wenn man die ersten paar Dienste auch selber gemacht hat, mit den eigenen Templates quasi arbeitet und dann auch bei neuen Daten gar nicht mehr so viel tippen muss. Aber dadurch haben wir natürlich auch relativ viele Möglichkeiten, dass wir direkt äh, die Konfigurationsdatei schreiben und bei den Funktionen, die wir nutzen können, nicht an irgendwelche Oberflächen gebunden sind, äh, die dann auch noch entwickelt werden müssen, was den Aufwand erhöht. Ähm, dann nochmal hier ein Hinweis auf die Map-Server-Gallery, ein doppelter Hinweis, ähm, zum einen wieder für die Neulinge vielleicht, äh, sich da mal umzutun, da sind diverse Anwendungen aufgelistet, die den Mapserver benutzen, da kann man sich mal umtun, wie das so aussieht, was der so liefert, wie die Performance ist und zum anderen aber auch nochmal der weitergeleitete Aufruf vom Mapserver-Entwicklerteam, sich hier dann auch selber einzutragen, wenn man den Mapserver benutzt, um seine Seiten hier in der Galerie zu präsentieren und damit eben auch dem Mapserver selber Gutes zu tun, indem man zeigt, was er alles kann und was so alles dabei rauskommen kann, wenn man den Map-Server benutzt. Kommen wir zu den aktuellen Entwicklungen. Ähm, einmal hier von OpenHub, ähm, das Map-Server in der nutshell, das hatte ich ja schon vor zwei Jahren, glaube ich, mal gezeigt. Da hat sich einiges getan an den Zahlen. Ähm, sind ein paar tausend Commits hinzugekommen, natürlich auch viele Lines of Code interessanterweise auch sehr viele Contributors, da weiß ich nicht so recht, wie ich das interpretieren soll, aber ähm, ja, es wird mehr, es wächst weiter, es ist doch ein sehr aktives Projekt und wir haben mittlerweile 118 Jahre Arbeit drinstecken im Map-Server, so, es ist eine ganze Menge. Ja, ähm, muss ich auch nochmal kurz schlucken. Ähm, ich habe das ja angekündigt und eingereicht, äh, den Vortrag, ich möchte den Mapserver 8 vorstellen, der ist schon lange angekündigt, in der Ankündigung hier für den Foskes vortrag steht auch noch drin, im November 2021 soll der Mapserver 8 erscheinen, das hängt leider ein wenig, ähm, der Screenshot hier ist immer noch der aktuelle Stand. Äh, Map Server Freeze 8.0 Beta, Release Candidate und Final, sollte alles im Januar erscheinen. Äh, da habe ich leider auch keine aktuelleren Zahlen, wann jetzt wirklich die Achter Version offiziell rauskommt? Ich finde es schade oder bin halt auch neugierig auf das Final Release am Ende. Mache mir aber auch keine großen Sorgen. Es, es kommt ab und zu mal vor. Ähm, dass es nicht ganz so schnell vorangeht, wie geplant bei der Softwareentwicklung. Wer sich daran erinnert, ich hatte eine der letzten Male auch ein Mapscript vorgestellt, das war auch jahrelang, dümpelte das bei php 8 rum, wurde dann irgendwann auf eine aktuelle Version hochgezogen, sodass man das dann auch wieder produktiv setzen kann. Ich kann mich auch noch dunkel daran erinnern, dass mal das Paket MapServer für Windows ähm, längere Zeit fast tot erschienen, weil nichts mehr passierte. Und das ist im Moment ja auch wieder sehr aktiv. Also früher oder später wird er kommen. Ich habe leider jetzt keine aktuellen Informationen, wie die Planung ist, weil ich zugegebenermaßen auch eher kurzfristig bei den Entwicklern angefragt habe. Und da habe ich bis jetzt zu dieser Minute noch eine Antwort erhalten. Ich noch mal eine kurze Wiederholung einer Folie von dem letzten Mal. Den Release-Plan hatte ich gerade schon gezeigt. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die sind angekündigt. Ähm, Utilities Shape to Image wird umbenannt zu Map to Image. Ähm, ProJ6 soll benutzt werden. Ähm, und dann haben wir hier den unteren Punkt: Fully Support auf OGC API. So, von der OGC API ähm, ist geplant. Wir können uns jetzt gleich schon mal die OGC Feature API angucken, also den Nachfolger von WFS3. Es wird ein paar Änderungen nach wie vor bei der map syntax geben, also da wird im Wesentlichen auf, aufgeräumt, sowas wie Dump fliegt raus äh, und alles, was schon seit längerem als Deprecated in der Dokumentation markiert ist, wird auch ähm, rausfliegen. Aus den da muss man da ein bisschen Arbeit reinstecken, aber ich denke, das Aufräumen, das fällt mir auch bei Schulungen immer auf, dass es da durch die lange Entwicklung mittlerweile über die 30, knapp 30 Jahre ähm, durchaus äh, einige Widersprüche gibt, was nicht so ganz verständlich ist, wenn man da nicht die Historie kennt. Ich hatte gerade schon ähm, das MS4W erwähnt, Map Server vor Windows. Da unten steht ganz klein die Adresse, unter der man das erreichen kann, ms4w.com. Im Moment wieder, also jetzt schon seit längerer Zeit, äh, wieder ein, ein sehr aktives Projekt. Und ähm, das gab jetzt auch mir die Möglichkeit und Gelegenheit, da mal wieder reinzugucken und das zu benutzen, dieser Vortrag. Äh, weil es nämlich zu dem MS4W Beta-Versionen gibt. Ähm, muss man ein wenig suchen, aber man findet sie dann auch, wenn man sich da auf der Homepage durchklickt. Und wir sehen hier die ähm, MS4W 500 Beta 1 und Beta 2. Die Versionierung ähm, ist halt die Versionierung vom Server for Windows Paket. Ähm, und was dahinter steckt, muss man dann erforschen und, und nachlesen. Ähm, in der Firma-Version vom MS4W ist schon eine ähm, Vorversion vom Map Server 8 integriert. Und das ist eine schöne Gelegenheit, ähm, das mal auszuprobieren und sich anzugucken, wenn man nicht den 8er-Branch vom Git auschecken und selber kompilieren möchte. Und das habe ich hier für diesen Vortrag dann auch mal getan. Wenn man das Paket auspackt, ähm, ist für Windows, deswegen ein paar Windows-Screenshots hat man da so einen großen Haufen an Verzeichnissen und Dateien rumliegen, ähm, wählt dann diese Batch-Datei ähm, Apache Install aus und dann wird der Apache Server in initialisiert. Es werden ein paar Variablen gesetzt und dann kann man es schon benutzen. Ähm, hier unten ist die eine äh, Variablen-Datei schon mal markiert. Da Kommt dann gleich, das kommt dann im nächsten Browserbild und in der Regel läuft das dann auch sofort und wir können in dem, auf dem Rechner, wo wir das zum Laufen gebracht haben, Browser Localhost eingeben und sehen hier diese Startseite von dem Paket mit weiteren Infos und dann auch schon einer Phase, die dann live vom lokalen Rechner, vom Map-Server gerendert wurde. Das heißt, da sind dann natürlich auch die Geodaten dabei für die Beispiele und äh, die entsprechenden Konfigurationsdateien für den Map-Server. So, ähm, wir haben, ich habe jetzt hier auf meinem Rechner dann äh, den, den Map-Server 8 auch schon gehabt in der Vorversion. Hier dann nochmal einen Ausschnitt aus dieser einen Datei, die ich gerade markiert hatte, diese set Batch-Datei, wo verschiedene Variablen gesetzt werden. Wir sehen hier ähm, genau eine erste Besonderheit vom, Maps -Server, vom neuen Map-Server. Ähm, Map-Server-Config-File. Ähm, die heißt hier in dem Fall ms4w.conf. Die muss einmal als Umgebungsvariable im Betriebssystem gesetzt werden. Das passiert in dieser Batch-Datei. Batch Und Danach können wir alle Map-Server-Variablen in dieser zentralen Konfigurationsdatei setzen. Das hat mich persönlich ziemlich begeistert. Ich hoffe, ich kann auch erzählen, warum das so ist. Das heißt nämlich, wir müssen nicht mehr sämtliche Map-Server-Umgebungsvariablen in der äh, im Apache oder im sonstigen Web-Server, den wir benutzen, setzen oder im Betriebssystem. Oder teilweise kann man die auch in einer Map-Datei setzen was dann aber immer nur auf den aktuellen Dienst gilt, sondern wir haben jetzt hier so eine zentrale Konfigurationsdatei. Jetzt kommen hier mal so ein paar Ausschnitte. können hier zum Beispiel wie hier ähm, die Sicherheitseinstellungen setzen. Wie darf eine Map-Datei, der Pfad zu einer Map-Datei aussehen? Wie, was, ist, was ist verboten? Ähm, wir können sagen, es darf hinter dem Map gleich äh, überhaupt keine Map-Datei stehen. Das Ganze ging vor einem Jahr schon mal auch über die Mailinglisten. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, ähm, über die Umgebungsvariablen, beziehungsweise hier unten, äh, auf das hier unter Mapserver Security, wenn man danach sucht, findet man das auch, um seine Mapserver Installation abzusichern. Also jetzt das in einer zentralen Konfigurationsdatei beim neuen Mapserver. Es geht noch ein bisschen weiter. Wir können jetzt auch zentral hier sagen, wie ist der Debug-Level, wo steht meine Log-Datei. Das gilt dann für alle Dienste, die auf dem Server laufen. Ich kann das hier also zentral steuern und muss nicht mehr in jede Map-Datei reingehen und da das Debug irgendwie von produktiv auf, auf Testing setzen, sondern kann das hier einfach einmal steuern. Ich kann ja auch eine um, Default-Map-Datei angeben, so dass ich zumindest irgendwie eine Antwort zurückkriege, ähm, als, als Karte oder als Get Capabilities, auch wenn ich als Anwender keinen kein Parameter entsprechend mitgebe, kennt man ähnliches Verhalten auch vom Kugis-Server. Dann, ähm, mein persönliches Highlight der zentralen Konfigurationsdatei, ähm, kann man hier im Blog Maps, ähm, map server map file alias vergeben. Das heißt, ich sage, wie heißt mein Dienst, den ich, mein Alias, den ich benutzen möchte, auf welche Map-Datei verweist das am Ende. Standardmäßig war jetzt, glaube ich, hier nur das Local Demo mit drin. Und das Schöne ist, wenn ich hier was eintrage und das speichere, CGI-Programm, Map-Server, wird jedes Mal ausgelesen beim Aufruf. Ich muss irgendwie nichts neu starten, keine Apache-Konfiguration und so weiter, neu einlesen. Es funktioniert sofort. Ähm, Aufruf wäre dann sowas wie hier, Map gleich Foskis, also hier oben auch im Screenshot ein wenig zu erkennen. Funktioniert nicht im Moment, kriege ich eine Fehlermeldung, weil Foskis steht da hier nicht drin. Ähm, wenn ich das dann hier eintrage und jetzt Steuerung S drücke, um meine Konfigurationsdatei zu speichern und das dann wieder versuche, dann funktioniert das sofort. Also man kann jetzt sehr einfach auch diese Variablen setzen und gerade auch diese Aliasse für die für die Map-Dateien vergeben, was ja manchmal sonst ein bisschen schwierig ist. Gut, der, die zweite große Neuerung ist, ähm, sind die OGC-API-Features. Hier nochmal eine Folie, was das allgemein ist. Ähm, da hab ich, gab sicherlich hier auch den einen oder anderen Vortrag. Meine Kollegin Astrid Emde hat auf unserer W2B-Konferenz im letzten Dezember einen Vortrag zugehalten. Kann man sich nochmal raussuchen. Der ist auch sehr schön und ausführlich. Ähm, die OGC API löst den WFS ab, wird dann die, äh, dreier Dreierversion sozusagen, bietet dieselben Funktionen oder ein paar mehr. Das eine ist, das ist eher was, was Spaß macht. Man hat so eine Landingpage, kann sich da dann auch durchklicken, wenn man das im Browser aufruft. Was läuft lokal? Welche Feature Collections werden bereitgestellt? Da kann ich dann wieder raufklicken. Dann habe ich die Countries hier, welchen Raum deckt er ab mit kleiner Karte ähm, und kann da dann eben weitergehen zu den einzelnen Features und wie die hier einzeln ansehen, aber wie gesagt, das ist eigentlich eher was Schönes äh, für den Browser, da kann man mal ein bisschen reingucken. Eigentlich geht es ja darum, dass das Ganze automatisiert verarbeitet werden soll, ähm, genau wie beim herkömmlichen oder beim WFS 2 bisher. Das heißt, wir haben nicht nur diese HTML-Seiten, die zurückgehen, sondern wir haben eben auch die Möglichkeit, das Ganze als JSON anzufragen. Das ist dann hier auch immer noch mit verlinkt da oben. Bei den Seiten davor auch, klicke ich jetzt natürlich nicht alles zurück. Und hier jetzt schon das aktuelle Feature mit, mit Ghana aus dem Beispiel auch bei den Seiten, die ich davor gezeigt hatte, gibt es dann eben JSONs, äh, die dann eben immer auf den nächsten Schritt verweisen. Also das ist für eine automatisierte Verarbeitung. Um das in seinen Client einzubinden, durchaus gedacht und auch hier nur als Screenshot, aber es funktioniert halt, ähm, kann das dann eben auch als WFS bzw. OGC API in sein Kugels beispielsweise einbinden ähm, und kann sich das dann da reinladen, genau wie man äh, eine andere Datenquelle, eine andere Vektordatenquelle als, als WFS äh, sich in sein Kugels reinladen kann. Hm. Ach, Entschuldigung, schon wieder eine falsche Überschrift, ist mir durchgerutscht. Wir sind hier in einer Map-Datei drin von unserem Dienst. Ähm, die OGC-API oder Feature-API-Funktion ist nicht sofort da. Der Map-Server kann sie. Ich muss eine Kleinigkeit berücksichtigen. Wenn ich eh schon Web-Feature-Services konfiguriert habe, dann fehlt mir eigentlich nur noch dieser eine Eintrag hier. Es gibt ein neues Schlagwort vorne bei den Metadaten. WMS, WFS, OWS, WCS ist den ein oder anderen sicherlich bekannt, der Map-Server benutzt. Und es gibt jetzt noch den neuen äh, Vornamen für, dieses, äh, für diesen Schlüssel mit OGA, für OG, OGC Feature API. Und auch hier muss man die Requests enablen. Und wenn man das tut, hier habe ich einfach mal alles freigeschaltet, dann steht sie sofort zur Verfügung. Wenn ich das nicht drin stehen habe, dann habe ich auch die Funktionalitäten in meinem Dienst nicht. Das heißt... Äh, wenn ich auf Server 8 update, dann stelle ich nicht automatisch alles als JSON ähm, bereit, sondern ich auch hier muss ich dann natürlich dem Map-Server sagen, ja, du darfst das ähm, entsprechend beantworten. Und dann noch ganz kurz zum Abschluss. Ähm, da habe ich noch nicht weiter reingeguckt, aber diese landing pages die ich gerade gezeigt hatte, wie man das vom Map-Server gewohnt ist, das ist alles konfigurierbar. Ähm, Zwei werden jetzt bei dem MSWW mitgeliefert, einmal als Bootstrap-Version und einmal als einfaches HTML. Da kann man dann natürlich auch reingehen und das entsprechend seinen Bedürfnissen anpassen. Ähm, vor allem, die Funktionen sollten ja immer da sein, aber sicherlich auch, was das Design angeht, mit eigener Farbgebung, mit eigenem Logo und so weiter, wenn man da Spaß dran hat. Okay. Das war das, was ich Ihnen als Neuerung, die ich dann auch endlich mal selber ausprobieren konnte, ähm, zeigen konnte und worauf wir uns freuen können, was dann kommt, wenn der Map-Server 8 released wird. Ich bin mir sicher, er kommt demnächst. Ähm, wann, kann ich leider noch nicht sagen. Aber ja. vielleicht ist es ja auch. Entschuldigung. Okay, mach bin fertig. Danke, Jörg. Ähm, ich, wollte, ich wollte den nicht reingerätschen, aber zum einen sind natürlich ein paar Fragen da und zum anderen hat äh, Oliver Schmidt gerade quasi wahrscheinlich... Äh hat das Map-Server-Projekt aufgrund deiner Nachfrage den Release-Plan aktualisiert, im Chat die neuen Daten geschickt, quasi wann was Ach, rauskommt. cool, ich <lacht> habe gestern Abend <lacht> noch reingeguckt. Und <lacht> ähm, da steht jetzt was von quasi 11. März äh, RC1, das wäre also heute tatsächlich. Und, ja, krass. Und äh, 18. März... Ähm, Final. Von daher, ähm, ja, wer weiß, da ja, hat die Mail ein bisschen hab, was ausgelöst. Ich habe hab die da durchaus ein wenig bombardiert und genervt und gesagt, heute stelle ich den vor, vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Infos geben. Dann auf diese Weise. Vielleicht habe ich auch gleich eine Mail von Jeff in der ja. Mailbox. Ähm, es sind ein paar Fragen äh, reingetrudelt. Ähm, ein paar ganz schnelle, ein paar ähm, größere. Ähm, wir fangen. Wir hatten ja quasi das mit den Releases quasi gerade, deswegen die erste Frage dazu, habt ihr, ihr Beta-Versionen von 8.0 mal eingesetzt oder nur quasi den nur getestet, so, oder was zu sagen? Äh, nee, denn der ist jetzt nur im Test bei mir und vielleicht ein, zwei anderen Kolleginnen, die das interessiert, ähm, aber produktiv oder im, im Projekt, äh, also auch noch nicht auf Testservern in, in Projekten, nein, noch nicht. Ja. Und eine Frage, die am, die hochgevotet wird, gerade ohne Ende, wobei Gott, ich das, das gerade <lacht> eine, Religi eine Religionsfrage ist. Ähm, aus welchen Gründen sollte man Map-Server dem Geo-Server der Kugels vorziehen? Ähm, ich persönlich finde ja immer, das ist immer auch äh, die Sache, je nachdem, was man vorhat und ähm, was für ein Stack man benutzt. Aber vielleicht sagst du da ein, zwei Worte einfach zu, bevor ich die Fragen übernehme. Ja, das ist, ja, hast du schon gesagt. Das ist eine. Eine Religionsfrage ähm, wird immer noch eingesetzt, äh, nicht nur auf historischen ähm, Anwendungen, sage ich mal, wo das halt Tradition ist, dass das da gesetzt wird, wo sich ein Wechsel nicht lohnen würde. Ähm, es kommen auch immer noch, noch neue dazu, weil wir halt wirklich mehr Möglichkeiten haben, behaupte ich jetzt mal, ohne das sofort belegen zu können, als bei den anderen beiden genannten Produkten. Wenn man neue Funktionen braucht beim Map-Server, die man natürlich beim einen oder anderen auch als äh, Implementierung beauftragen kann, äh, die damit mitentwickeln, hat man das sehr schnell. Ähm, bei Kugis hängt er da dann doch immer ein bisschen mehr dran zum Beispiel, dass man den, äh, auch die, die entsprechende Konfiguration, unsere Oberfläche, was ja unser kugis desktop ist, dann so weit bringen muss, die entsprechenden Konfigurationen, die neuen Möglichkeiten auch ähm, zu, zu ermöglichen. Genau. Und was man nicht vergessen sollte, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Java-Welt komme und dann setze ich vielleicht eher Geo-Server ein, wenn auf meinem Server aber nichts mit Java und Co. läuft, ist vielleicht die Hürde, einen Map-Server einzusetzen, deutlich geringer. Von daher kann man das tatsächlich so gar nicht beantworten, finde ich. Das muss man wirklich spezifisch im Projekt gucken. Was brauche ich für Beschriftungen? Wo liegt mein... Um, was brauche ich für Ein- und Ausgabeformate und so genau. weiter? Genau. Also, vielleicht noch ein, ähm, was mir gerade noch äh, auf der Zunge lag, ein kleiner Vorteil Map Server gegenüber Kugelserver Server ist halt eben gerade diese Konfiguration in den Dateien, die auf dem Server liegen. Man kann damit Includes arbeiten, auf andere Dateien verweisen, schnell was Neues wiederherstellen ähm, und hat also doch einen etwas höheren Konfigurationsaufwand beim Kugelserver, Server, wobei ich viele Projekte habe, wo der Kugelserver Server eingesetzt wird was auch sehr charmant ist, weil halt viele Leute einfach, die mit Kugels arbeiten, einfach einen Dienst bereitstellen können. Ne? Wäre eine schöne Idee mal vielleicht für nächstes Jahr, wenn sich jemand bereit erklärt, für eine foskus konferenz einen schönen Vortrag zu machen, der den drei gegenüberstellt, dass er herzlichst eingeladen wird. Das Programmkomitee würde sich sicherlich freuen. Er kriegt auch eine Stunde Zeit. Ähm, <lacht> behaupte ich jetzt einfach mal so. Ähm, Und ich freue mich drauf. Ich mich auch. Dann gehen wir mal zwei, drei Fragen noch durch. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen. Ähm, wir gucken mal. Vier Minuten, fünf Minuten haben wir noch. Ähm, habt die Erfahrung, Map-Server im Docker-Umgebung laufen zu lassen? Ja, und es funktioniert. Das ist gut. Also, mehr kann ich dazu gerade ja. auch nicht sagen. Also, da, äh, nee, wenn man Docker versteht und äh, in der Lage ist, mit Docker zu arbeiten, dann macht der Map-Server da keine Probleme. Es ist ähnlich, wie du gerade gesagt hast mit, mit Geo-Server, ähm, wenn man sowieso Java hat und weiß, wie man das konfiguriert und handelt und zum performanten Laufen bringt, dann kann man auch sehr gut den Geo-Server einsetzen, wenn man äh, von Geo-Server, äh, von Java sich nicht auskennt, dann würde ich von Geo-Server die Finger lassen und bei Docker muss man halt auch die Grundlagen kennen und äh, hat dann aber am Ende nichts mehr mit Mapserver zu tun. Das ist genau das gleiche, wie wenn es nicht im Docker läuft. Genau, dann gibt es noch eine ähm, Frage Richtung äh, Konfiguration, so ein bisschen Richtung OGC-API. Ähm, da kommt die Frage auf, ähm, ob quasi die OGC-API-Features ähm, durch einfaches Angeben der Variable, die du eben gezeigt hast, das OGI-Enable-Request-Key ähm, aktiviert werden können. Kannst du da was zu sagen oder muss man da noch mehr tun? Ähm, du meinst die Frage, die mit vier Votes da ist, nehme ich mal an. Ähm, da war ja noch der Zusatz für die, die es nicht mitlesen. Ähm, wenn ich einen bestehenden WFS-Map-File bereits habe, dann reicht es aus, diesen ähm, OGA-Enable-Request OGA mit, mit einzutragen. Es gibt ja noch zwei, drei weitere Einträge wie die GML-Feature-ID und ähnliches, die man noch mit in die map datei aufnehmen muss, damit überhaupt der WFS funktioniert. Aber wenn ich einen WFS habe, dann kann ich das einfach um darüber mit, mit aktivieren, ja. Genau, dann machen wir jetzt noch zwei Fragen, würde ich sagen. Ähm, genau, sind weitere OGC-API-Standards geplant? Das bezieht sich ja quasi auch darauf. Ja, da müsste man wahrscheinlich wirklich mal das äh, PSC konkret fragen. Ich habe davon noch nichts gehört oder gelesen, aber ähm, ich gehe davon aus, dass auch äh, so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie der dann heißt, Map-Standard MAP und ähnliches auch noch folgen werden. Aber das ist äh, in fernerer Zukunft, denke ich mal. Genau, und dann haben wir eigentlich noch so, so drei Fragen, die sich eigentlich alle so ein bisschen auf die Konfiguration ähm, beziehen. Ähm, auch nämlich auf diese zentrale Konfigurationsdatei, die du ähm, erwähnt hast. Mhm. Ähm, zum einen äh, die Frage mit den drei Votes quasi, ob das... Ähm, überschrieben wird, wenn ich quasi in einem Map-File eine eigene Einstellung habe, das bezieht sich ja quasi jetzt auch nicht immer nur auf das Log-Level, sondern ich denke mal von generell von allen Einstellungen, ob die überschrieben werden, die kann man ja vielleicht ein bisschen allgemeiner beantworten und auch zum Beispiel, ob die Konfiguration eingesetzt werden muss oder ob man es weiter in einzelnen Files, in einzelnen Map-Files schreiben kann. Die zentrale Konfigurationsdatei muss nicht eingesetzt werden. Das kann alles so bestehen bleiben, wie bisher, wenn man es noch nicht gemacht hat. Das andere habe ich nicht getestet, ob die Map-Datei die ähm, zentrale Konfigurationsdatei überschreibt. Ich vermute mal, sie tut es, weil das haben wir öfter in, in, beim Map-Server, dass das, was später irgendwo steht oder später gelesen wird, die vorigen Einträge überschreibt. Aber ich habe es nicht getestet, ich kann es gerade nicht sagen, muss man nochmal ausprobieren. Genau, und dann machen wir jetzt noch eine letzte Frage zum Thema ähm, Configs. Ähm, kann man in der Config äh, oder auch sonst wo auch Default-Felder wie Projektionen angeben oder Layer für den Fall, dass man sehr viele ähnliche Karten hat, wo man zum Beispiel nur, ja, wo sich zum Beispiel. Ja, nur, ich äh, weiß. Ähm, genau. Nein, also da geht es um die, diese zentrale Konfiguration von, von den klassischen Umgebungsvariablen, gut, dass das Log gehört auch dazu, ähm, aber da hatte ich ja gerade die Includes erwähnt, die für das, was in dieser Frage gefragt wurde, sehr gerne genutzt werden können. Man kann halt zentral sich irgendwie ein Schnipsel hinlegen, wo die Projektionsdatei steht, wo Output-Formate stehen oder wo auch diese ganzen Metadaten stehen, die man ja eigentlich immer mitführen und veröffentlichen sollte. Und um die nicht halt in jedem Map-Datei, also jede Map-Datei macht ja einen Dienst, ähm, ändern zu müssen, wenn sich da die Faxnummer des Zuständigen ändert, dann kann man das eben auch in der zentralen Datei vorhalten und inkludiert die in seine einzelnen Map-Dateien und kann das darüber dann auch zentralisieren. Das geht aber schon boah, mindestens seit Map Server 6. Gut, ähm, die Frage mit den vier Wurzeln verstehe ich leider nicht ganz. Sind weitere map veränderung notwendig für bestehende Map-Files? Da weiß ähm, ich nicht ganz, was gemeint ist. Vielleicht weißt du es. Ja, ich nehme an, ähm, da geht es darum, ob, der, ob die Map-Dateien noch funktionieren, wenn man von Map-Server 7 auf 8 ist, switcht bei einem Update. Ach so. Da habe ich bisher auch nur die Infos aus der aus der Dokumentation. Ich habe jetzt noch keine alten großartigen Projekte von uns mit dem MS4W getestet. Ähm, es sind ein paar Änderungen nötig. Im Prinzip findet man die aber alle schon in der Dokumentation, würde ich sagen. Eben alles, was schon jetzt als veraltet gekennzeichnet ist, soll rausfliegen. So als grober Handschlag. Ja, genau. So, dann machen wir die letzte Frage auch noch. Geht ja okay. quasi, ziehen wir quasi nur von der Pause ab. Kann man Map Server nur beim map steuern oder gibt es auch andere Interfaces wie API oder CLI-Tool? Ah. Nee, gibt es nicht. Die Konfiguration steht in den Mapdateien dateien und die muss man von Hand editieren. API würde ich mir auch manchmal wünschen, aber... Hat noch keiner so entwickelt, dass man sie benutzen kann. Gab man ein paar Ansätze, haben sich dann aber wieder verlaufen. Dann danke ich dir, Jörg, für deinen Vortrag. Danke, dass du uns für diese äh, vielen Fragen zur Verfügung standest. Ähm, E-Mail-Adresse steht drauf. Wenn Sie noch Fragen haben, einfach anmailen oder hier auf der Konferenz ansprechen. Ähm, und, ähm, oder natürlich die äh, allgemeinen Map-Server. Ähm, Genau, oder? Auf den, vielleicht, vielleicht auch die foskis talkliste Talk Da wird Ihnen bestimmt geholfen.